Los Terrafu. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich Die Stopp ich schalten weiter. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir haben den ersten Outfit. <lacht> ich muss so viel lachen, Alter. Ich kann es nicht stillhalten. <lacht> ja. Das <lacht> <lacht> war der Doppelwopper. Was meinst du, was er macht? Guck ihn dir an, der plant. er plant, er ist auf der Lauer. Ich Irgendwas glaube wird fast passieren. schon auf der Mauer. <lacht> richtig, richtig hart knackig. Und auch so. <lacht> <lacht> Kevin, kommst du nicht <lacht> los? Wir haben hier kleine technische Probleme. <lacht> okay, ich muss das hier mit zusammenzuhalten, das ist Whopper. Mit dieser einen, also es ist halt ähnlich. <lacht> Möglicherweise können wir schwenken. <lacht> das war zu viel. Das, das war viel. Das war auf jeden Fall zu viel. Also ich fand es. <lacht> Ja, er tut so, als würde er es machen, er macht es eh nicht. Komm, mal. Das ist eine richtig schöne Ja. Von Lisa. Die ist drei. Oh. Das können, ich finde das schon, so können wir das nicht machen, ehrlich. Ja, <lacht> Oh, oh. Das ist echt ein äh, Port 1 und 2 gespielt, das ist echt ein kniffliger Rätsel. Spaß. Ja. Oh, Das ist ja, aber eine schöne Kursche. Ich richtig. das bei Oh! <lacht> <lacht> das Voller. das ich noch nie gesehen, Alter. Das Zipo, Alter. Oh, Das stinkt. <lacht> jetzt kann. guck mal nach da. <lacht> Auch das ist warm! Das ist, das ist so warm! Wir okay, alles so okay. haben <lacht> <lacht> <lacht> dabei gewesen sein, aber ich musste halt übelst chiffen und er redet plötzlich vom Intervall Minus Pi <lacht> <lacht> Wie ist ein Hefekuchen, Alter? Also, ganz ehrlich, Alter? Ja. Oh. <lacht> und jetzt lauft er wieder, Das Ist der ich jetzt im Kontext des Videos oder was? Das ich verstehen. <lacht> das ist hier der Bühnenbereich, da äh, dürfen keine Fallschirme drauf liegen. Also klar. Ich hoffe, der hat gerade Andries Andri gesagt. Und wieder nochmal hieß. Also, ich glaube, ihr fährt gleich ein Laster da rein. Wie <lacht> kannst du mich bringen? Dieses ist mal. So, was wollen Sie? zwischen Schloss ja? Ja, Schloss sehe <lacht> <lacht> Ich seh's nicht mal. <lacht> ich ich <lacht> Ich weiß nicht, was ich Die soll. Ich hab dich Ich hab dich gesehen.